Pana doktora Rodonová, nás tady zastupuje orgán ochrany přírody německý. A tady vám poví o ochraně ale a problém, tady ale z tohoto svého představního souřeníka od žádnou prosím. No, tak, dámy a pánové, dobrý den. Srdečně vás vítám na mé přemáčce, já pracuji již 20 let na Úřadu pro ochranu životního prostředí na Ostrově. <tost -těkulý> <tos -těkulý> já jsem sice pracoval i na odboru pro ochranu vod, pro ochranu odsluší a pro odpady, ale zvláště ale je neleží na srdce. Im Jahre 2008 habe ich zusammen mit dem Biosphärenreservat Südost-Rügen an einem allen für den Kreis Rügen gearbeitet, das auch im gleichen Jahr durch den Kreistag Rügen verabschiedet wurde. Also, das ist die Möglichkeit, dass im Jahr 2008 eine biosphärische Konzepte für den Kreis Rügen zu verabschiedet wurde. Jeho haben also rojana ich will Ihnen einige wichtige punkte aus diesem konzept vortragen nicht alles einige schwerpunkte benennt und die zeit ist auch knapp ich werde mich also ganz kurz halten o tom, o bych vám něco dieses Konzept äh, beinhaltet einige Schwerpunkte, äh, die einmal die Analyse der, Analyen, der Alleen. Aber Body, je, zaprvé, Analyse Alleen. Dann wie gehen wir mit den Altalleen um mit den schon älteren Bäumen? Äh, was tun wir mit den Neuanpflanzungen? Wo pflanzen wir neue Bäume? Und schließlich beschloss der Kreistag jährlich 53000 Euro für die Pflanzung von neuen Bäumen an Kreisstraßen zur Verfügung zu stellen. Ich will jetzt Ihnen noch einige Daten und Bilder von den Alleen hier auf der Insel zeigen. In brauner Farbe die altbestände, die alten Bäume. Und in grüner Farbe die die Neuanpflanzung nach dem Jahr 1990. Das ist also nochmal eine äh, Zahl zum äh, Bestand an alten Bäumen. Wir haben also im Jahre zwei, 2014, stehen an 273 Kilometer Straßen und wegen stehen alleen oder Baumreihen. Opět další údaje, uh, uh, do Bramady, uh, máme aleje, nebo stromořadí podal 273 kilometrů silnic. To je údaje z roku 2014. Vor, äh, záhn, seh, Allee. Několik alej bych vám rád zálejí. Tady vidíte číká, jedné, uh, allee, klipové, krimska, Und so setzen sich die, uh, unsere Alleen auf der Insel Rügen zusammen. A, to je und, das obere ist außerhalb Das obere ist außerhalb von Siedlungen und uh, die untere dran innerhalb von Siedlungen. Ten první koláč nám ukazuje aleje, které jsou mimo města a obce a ten uh, spodní je v rámci tedy obcí a měst. Also außerhalb von Siedlungen wurde häufigsten Ahorn gepflanzt. V se především uh, vysazovaly javory. Linde. den hier sehen wir eine Ahornallee, also der am häufigsten gepflanzte Alleebaum in der Vergangenheit, wie auf der Insel. Und das ist eine der schönsten Alleen, die auch von den Touristen immer wieder bestaunt wird, eine Allee aus Krim. Als Alleebaum äh, selten gepflanzt, aber eben auf Krim. In einer besonderen Häufigkeit ist die Heinbuche, Carpinus betulus. Die Heimbuche ist sehr empfindlich gegenüber Streusalzausbringungen und deshalb äh, an stark befahrenen Straßen äh, gehen die, die äh, Heinbuchenbestände so langsam ein. A tento strom je ale velice citlivý na tu su, na to posti, takže ty stavě se velice, redukovaly, kvůli I Fraxinus excelsior. A tak máme jsem ale solil. Und auf die Eiche, die Eiche, die Eiche, die Eiche die ist überwiegend gepflanzt wir haben auch noch eine sehr schöne Allee mit Wildkirschen. Und das ist die älteste Allee auf der Insel Rügen, 1795 gepflanzt in einem Park, die aus Winterlin, Tilia Cordata, die Linden stammen aus Schweden, 1795 gehörte ja zum Königreich Schweden. Ja, äh, nicht, von meinen beiden Vorgängern haben sie ja schon gehört, äh, welche Probleme es äh, im Alleen-Schutz gibt. Die Verbreiterung von Straßen ist so ein Problem. In unserem Alleenkonzept haben wir also auch eine Anzahl Straßen aufgelistet, die nicht verbreitert werden sollten. eine von Straßen silnic, nicht neměly být ja, das Thema Verlegung von Leitungen Überbauung mit Gehwegen, mit Radwegen im Kronenbereich. Das Thema ist ein Thema stavebních Arbeit, die mit dem Schemischemisch verwendet werden, oder auch mit dem Schemischemisch verwendet, die mit dem in ein, bei zahlreichen Alleen wurden Schutzplanken gesetzt, Damit, äh, werden, mit dieser Maßnahme werden also auch Wurzeln beschädigt. Und im äh, Alleenkonzept haben wir also auch Straßen benannt, wo künftig keine Schutzplanken gesetzt werden sollten. Wir haben unsere aber Immer wieder Verkehrsunfälle an Alleebäumen, an Fahrschäden und auf Rügen ist in Alleen äh, flächendeckend äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer heruntergesetzt worden. In ganzen Inseln. Äh, bylo ustanoveno, že na celém ostrově je povolená nejvyšší rychlost 80 km/h. immer wieder Probleme Opakovaný problém s vyřezáváním korun stromů nebo částí korun stromů. Takto vysoko by se neměly, těsto vyřezávat. Ein Thema war der Streusalzeinsatz in unserem Alleenkonzept, dieser einsatz wurde also mit verschiedenen Behörden, mit den Straßenbehörden, mit Politikern diskutiert. Das Thema, wo Sie pohlasen ist sehr aktuell, weil wir in unserer Konzepte selbstverständlich sind mit der Politik und dem Thema. Wir wollten beispielhaft in einem Pilotprojekt an zwei Kreisstraßen den Streusatzeinsatz sozusagen aussetzen, mit Sand abstumpfen, aber das führte äh, zu keinem Erfolg, die akzeptanz der ansässigen Bevölkerung konnte nicht gewonnen werden. Wir haben uns Pilotprojekt, die wir nicht mehr tun Streusalz wird vor allen Dingen an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, also an den überörtlichen Straßen, eingesetzt. An vielen Gemeindestraßen, also an ländlichen Wegen wird also noch entweder gar nicht, gar nicht gestreut oder sand gestreut und äh, die, die künftige Pflanzung von neuen Bäumen sollte dann daher auf, äh, vor allen Dingen an Gemeindestraßen erfolgen, dort wo wir diesen Streusalzeinsatz nicht haben. Benkovské, nebo ty, ty, ty nejnižší kategorie, řekněme, kde se ještě používá občas písek a proto i tam směřuje, směřuje ta nová výsadba olejů, aby v budoucnu právě nebyly ohroženy tou a nám máme dělají i různé uh, chor choroby, Ulmen Ulmen Rostly, takže tady to je příklad odumírajících jílů, které, které museli být teda nějaký. Ja, Probleme i s jasanem a i s tím lírovcem na kteří jsou napadeni nějakou špůlcem, nějakou chorobou. Takovým klíčovým bodem, na který se zaměřujeme, je nová výsadba. <coughs> Von 1990 bis heute wurden an Grüns Straßen rund 24.000 Bäume gepflanzt auf einer Strecke von etwa 190 Kilometern. In 1990 bis 2014 wurden 24.000 Strom auf mhm. der ganzen Welt 190 bis 190. Die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen, weil gerade an ländlichen Wegen, dort wo die Gemeinden gepflanzt haben, die Pflege nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, wurde und auch viele Bäume wieder eingegangen sind, abgestorben sind oder sich schlecht entwickeln. Z vysazených stromů opět uhynulo kvůli nedostatečné špatné péči, zejména na kísi, těch silnicích které jsou pod zprávou jednotlivých obcí, která se o ně nestarala also in, in vhodně. Tohle je také jedna z dlážděných ještě starých silnic, kde se podařilo prosadit zachování té dlažby a vysadit právě novou aloe. Das sind also Linden, die hier gepflanzt wurden. Ja, hier äh, ja, auch nochmal zwei äh, Grafiken über die Neuanpflanzungen. Um die obere Grafik wieder äh, außerhalb von Rauchen, die untere innerhalb äh, von äh, Siedlungen. Die ein großen Anteil der Neuanpflanzung macht der Ahorn aus. Und innerhalb von äh, Siedlungen dominiert die Linde als Bepflanzung. Aber gerade auch die ja. In den äh, Orten, hier auf der Insel, wir haben ja äh, zahlreiche Badeorte an der Küste, da wird auch was Schweren verstärkt, kleinkonige gepflanzt, vor allem der Rotom. Kraterius. Wir haben auch bestimmte Oblasten auf den Plänen, die natürliche Touristisch sind, wo wir preferiert haben, mit weniger Köln. Und dort wird sich insbesondere auf der Blöch, in in der ein ganz großes Problem bei der Pflanzung neuer Bäume ist der Grunderwerb. Die Bäume müssen ja irgendwo hingepflanzt werden und das Land gehört irgendjemandem. Und gerade an stark befahrenen Straßen darf nicht mehr unmittelbar neben der Fahrbahn gepflanzt werden, sondern in einem Abstand von drei bis vier Metern zur Fahrbahnkante. Und das Land muss gekauft werden, und das ist ein finanzielles Problem. Hier sehen Sie das Beispiel einer Ahornpflanzung vor fast 20 Jahren, und so sieht die Pflanze heute aus viděli na té těch fotografii výsadbu Javolu, před asi 20 lety a tak to vypadá ta dnes. A ještě ein Beispiel eine die Pflanzung einer příklad, allee, vor 15, jahren, 15 lety so A dnes vypadá ta äh, alejka takto. O jakých je die ja, ich die, die haben, äh, also. Das ist ein ne ne und berg. Ja, hatten Sie vielleicht den äh, lateinischen Namen der sagen für den zweiten Ahorn? Aarza Platonoides und Aarza... Ja, Und in jüngster Zeit wird auch der Feldarm geflaght. kann fest In den letzten <lacht> Jahren. To nevím jaký český, wurden wieder ten třetí. an babička. Wegen. Es sind also im Zuge dieses jsou umístěny, především na nezpevněných běžích. Jsou es ist im Vorfeld untersucht worden, wo können wir pflanzen. Das ist mit den Gemeinden, mit den zuständigen Gemeinden vorher besprochen worden. Und dann wurde auch untersucht, wo liegen unter- und oberirdische Leitungen. Das ist ein ganz großes Problem. Also viele viele Wege und Straßen kann ich nur noch einseitig bepflanzen, weil auf der anderen Seite Gas, Wasser, Abwasser, Telefon, a A také jsme hodně hlavně to, kde je zemi nějaké vedení, kde je veden plyn, voda nebo telefonní dráty. Protože to je právě důvod, proč často mohou podle těch silnic být vysazovany stromy pouze po jedné straně, protože na té druhé straně jsou právě zemi tyto statu různá vědění. Já jsem to odlohle zastavila, my jsme na škole, jako příklad, tam udávali právě Německo, mm -hmm. že tam razí injekční sítě, teda v ve městech, vést lozovkou. No, že právě máme následovat výhledových příkladů kubistrovů právě. Was ich studiert wurde, ist Deutschland als ein Beispiel in dem Vorbild, dass hier wohl oft diese Leitungen auch im Rahmen der Straße, unter der Straße, und nicht entlang oder an der Seite. Stimmt das jetzt? Oder das? das ist also nicht so. Die Leitungen sind auch neben der Straße. Es gibt aber Fälle, da sind Radwege dann zum Beispiel auf eine Gasleitung gebaut worden povžej to tak není, jako často jsou podél silnic nebo vedle. Některé cyklostezky byly třeba vystaveny nad uh, plnohodnotnými. Aby uh, direkt unter die Straße nicht. A nur unter die Straße ne? nur in, in den Siedlungen, jenom, in den Städten und davor. Jenov v intravelaně tedy v opcích a ja, also in der Straße ist neben die Straße Ja, dann äh, Bepflanzung Pflanzung auch äh, an ländlichen Wegen, äh, wo, wo platte Wege sind, aber äh, das Problem haben wir auch oft mit den Landwirten, die nicht gern möchten, dass wir Bäume äh, so dicht an die Ackerkante pflanzen. Ein Beispiel für die Wienkowskisch-Cest, die Polen oder die Zemnädelskisch-Cest. Hier gibt es beispielsweise Beton-Desek, das ist aber Ale die Zemnädelskeste, aber die meisten von den Zemnädelskosten sind, die überhaupt nicht wollen, dass wir auf die Zemnädelskeste, auf die das ist eine ein Ja, Ja. das. ist ein Problem, allein Krajine, dass die direkte Platten, ist Problem snímkow, ten Strom bräuchst, na in Pole, dann will die dass auch der Kuspore ist ein sehr Problem auch Sie, haben Sie aber jetzt noch eine Lösung, die Sie dafür, dass äh, bei den Flugbildern, die wollen auch Schatten werfen, und diese Schatten äh, spielt, spielt dann eine, ein Hindernis in den direkten Zahlungen an die äh, Grundstückeigentümer äh, oder an die Landwirte, die bekommen werden, dass eben wegen diesem Schatten? Nein, sowas haben wir nicht, obwohl es immer wieder Diskussionen mit den Landwirten gegeben hat, dass gerade äh, im Kronbereich, der über, das, über den Acker reicht, sie entschädigt werden müssen. Aber im Landmecklenburg-Vorpommern ist es so geregelt, dass die Landwirte keinen Anspruch auf Entschädigung haben. No, nemáme uzákoněno, že by ty zemědělci dostávali do na, na, na, na, ty, na ty plochy, Ři, tak řešili s nimi i určité problémy, když ta koruna stromu zasahovala tedy do toho pozemku, do toho ale s těmi stíny nemají nějaké řešení, ani s tím tam nemají nemají problém, nebo řešit to, a ti zemědělci nedostávají ty do plce včetky. Je to řešené. Je to der Landesverfassung verankert. Zemědělci vlastně toto musí akceptovat, protože ta ochrana ale je v Mecklenburgskou přímou povodní. Jak jsme slyšeli, vlastně jak v jiné zemi uzávěrně na ústavě zemské, takže oni to akceptují a nemají za to nějaké. Ja, und, äh... In Zuge des das konzeptes haben wir auch äh, darüber diskutiert, was wir denn künftig pflanzen. Welche Gehölze pflanzen wir künftig? Wir müssen davon ausgehen, Bäume sind langlebige Lebewesen und äh, uns steht ein Klimawandel bevor. Und wir können nicht mehr äh, die Gehölze pflanzen, die unsere Vorfahren vor 200 Jahren gepflanzt haben. Musíme se přizpůsobit klimatickým podmínkám. Stromy jsou dlouho žijící organismy a musíme tedy počítat s klimatickými změnami a nemůžeme vysazovat takové typy dřeviny, které vysazovaly naši předkové. Aber da gibt es bisher noch keine äh, einheitliche Meinung darüber, was wir denn pflanzen werden. Wir haben schon äh, mit, äh, über, über andere Arten wie die Plantane zum Beispiel gesprochen das könnte also durchaus mal ein Erlebebau an unseren Straßen werden. Seitdem sind wir nicht mehr durchk jednoznačämu äh решение, äh woже значива оплата, ich, der wir mogli wygodni. Typen Raster, der der bis jetzt ganz verschieden wurde sich wohl. Ja, dann wurden auch unsere äh Rad straßenbegleitenden Radwege mit Bäumen Bäume fern, sozusagen als dritte Baumreihe. Ja, und mit dem schönen Bild einer alten, uralten Buchenallee möchte ich mich eigentlich bei Ihnen bedanken, dass es nicht auf Rügen fotografiert, aber es gibt noch solche schönen Buchenalleen. To, to obrázkem krásné staré ale ale bych se si s vámi chtěla rozloučit. Není to ale, ale v Zruján, ale přesto je velice krásná. Chtěl bych vám tedy není poděkovat za pozornost. Takže. Myslím, že tady máte nějaké... Ano? Jestli... Já bych se uh, zeptal, jste k, uh, otázku teď uh, vlastnictví pozemků. V okolí těch Jak je to u vás řešené, jsou ty ale zákony chráněny a, a jestli teda nějakým způsobem existuje fond na ty výkupy těch územků tak dále. Prostě jak, jak ta spojitost prostě funguje, protože u nás je to docela značný problém, hlavně u těch skládních silnic. Bundes- und Landesstraßen und äh, an einigen dieser Straßen ist auch bepflanzt worden, allerdings nicht mehr an der Fahrbahnkante, sondern in einem Abstand von drei bis vier Metern. Der Grund und Boden musste gekauft werden. Das hat bei uns das zuständige Straßenbauamt äh, so Stück für Stück gemacht. Also äh, manche Eigentümer haben sich gesperrt, ihr Grundstück zu verkaufen und dann äh, klappt plötzlich eine Lücke in der Allee und äh, man bemüht sich dann äh, nach und nach auch dieses Grundstück zu äh, kaufen. No na těch sporových a zemských zemnicích, kde se také, kde také dochádlo k tomu, že zde jsou děje, a když ty strany musí být sázány či až čtyři metry od krajnice, tak se museli ty zemnice výkupovat od vlastníků. No, Postupně to jednoduše řeší ty úřady äh, na Už na, na silnic, které se vyčáže, ale uh, jsou tu také problémy s některými vlastníky, které se si nechtějí ten pozemek dát k dispozici, pak tam vznikne jednoduše mezerá, v té, ale, ale většinou podaří se i postupně potom třeba i dodatečně přeci jenom ten pozemek získat, asi když to i vidíš, jak, jak to vypadá. Já si ještě dodatečně zeptám, určitě. protože se jedná o spolkový peníze nebo teda o spolk, spolkový posolnice, kde si to teda financuje jako spolková vláda nebo teda von der Straßenbaubehörde, von der Straßenbaubehörde, von der Straßenbaubehörde, ja. Es gibt auch die Möglichkeit einer Enteignung. Mhm. Aber äh, davor schrecken die Straßenbaubehörden zurück, weil das unter Umständen Gerichtsprozesse nach sich ziehen kann. Ja takže je to financováno přes ty čáře a někdy to dojít tedy i k vyvlastnění, nebo je to ten nástroj vyvlastnění, ale oni se tomu velice brání, protože pak samozřejmě je to souvisí s nějakým soudním procesem a časově asi i z ostatních hledisek, že je to nevýhodné. Ještě možná měla, možná Objevila jsem na zprávě, jestli z spolkové země z PDF s národní koncepcí. Nevím, která je to spolková země, ale můžu hledat. A je to v těm činech, možná stávají. Takže když se přihlásíte, ten odkaz vám může být Já se si ještě zeptám, k tomu financování je možné že je... Ihr also möchten die ist die Pflanzung von Alleen, äh, gerade in in ländlichen Bereichen, an Gemeindestraßen, ist oft in Verbindung mit einem, dem Straßenausbau oder mit, dem, mit der Verbreiterung oder dem, dem Umbau finanziert worden. Und, oder als Ausgleichsmaßnahme. Das heißt, die Gemeinde muss die Pflanzung neuer Bäume in die Planung mit einstellen. No, on hovoří pouze o dotačních prostředcích ze strany spolkové země, jako je ne Bůřsko, Přírodní kdy staví se ale se koná velice často, provádí velice často v souvislosti s rozšiřováním silnic, s přestavkou silnic, anebo také jako kompenzační opatření. A tím pádem oni mají nějaké ty prostředky. S země většinou na tu výstavbu nebo rozšíření silnice a současně s tím na výstav. Takže asi nemají tady evropské rozpření. Teď se ještě zeptat ohledně toho taxonomického složení, Protože u nás vlastně dovolné krajiny a vůbec nové se preferují domácí druhy, stanoviště odpovídající. jim třeba v krajních případách, na nějakého extrémního stanoviště se volí kvůli cizí. Vy jste tam změnila už starou, ale i ty a výhledově, že použijete vlastně ty plataní, takže bych se chtěla zeptat na, ty, na tu holbu těch cizí a že bych se chtěla zeptat, protože u nás by se týkalo i ochrany krajiného rázu, jestli mají vlastně uzákonění nějaký paragraf na ochranu krajiného rázu die exotische Bei uns ist das so, dass als Priorität die anheimischen Baumarten angepflanzt werden, es ist, nur ausnahmsweise die das Ja, und äh, noch eine Fragen dazu, und zwar gibt es äh, im Gesetz wirtschaftliche äh, Verabschiedsrichtung muss alles zusammenhören ja äh, in, in unserem äh, in Mecklenburg-Vorpommern sind ja die Alleen besonders geschützt und da steht also auch drin, dass vorrangig einheimische Bäume gepflanzt werden sollen in Mecklenburg-Skurs Mecklenburg hier sagen ich aber ich denke, man muss ganz einfach über die Pflanzung anderer Gehölze nachdenken, wenn wir sozusagen an eine allmähliche Temperaturerhöhung der, äh, und, uns damit abfinden müssen. Dass, äh, das schmeckt einigen, äh, die äh, sich für den Alleenschutz einsetzen, überhaupt nicht, äh, dass wir sozusagen plötzlich mit anderen Gehölzen in unsere Landschaft gehen. Aber ich denke schon, wir müssen uns ganz einfach der, dieser Tatsache stellen. Ale já si přesto myslím, že je potřeba uvažovat i o jiných typech stromů jednoduše vzhledem k těm změnám, které v přírodě nastávají a zvyšují se průměrná těch stupínků a i když se to některým ochranářům, ale i třeba neví, tak si myslím, že přeci jen je to na místě uvažovat i o tomto řešení. Zu, in, in diesem Alleenkonzept haben wir uns natürlich auch äh, Gedanken gemacht hinsichtlich des Landschaftscharakters. Wo äh, wollen wir äh, Alleen pflanzen? Äh, wir wollen natürlich nicht die Landschaft äh, zu pflanzen. Rügen ist auch ein wichtiges Durchzugsgebiet für Vögel. Und insofern wollen wir hier auch äh, Freiräume, gerade für den Kranich oder für die Gänse erhalten. Und dort wollen wir äh, jetzt nicht unbedingt neue Alleen anlegen. A k té druhé otázce, samozřejmě, že se zabýváme také krajním rázem, kterou bych chtěl říci, si, že ostrov Kujána je také velice důležitou migrační oblastí pro ptáky a zejména pro husy nebo pro ježáby je potřeba mít i také dostatečné množství volných prostranství v krajině, by se mohly kdyby mluví, kdyby mluví, kdyby mluví, kdyby mluví, und ist das jetzt gesetzlich verankert, dieser Schutz der, des Der ist eigentlich im Hinblick auf den Alleenschutz nicht, nein. So ist das die alleine nicht. so so wir in ist so ist die ist denn die sind alleine ja auch aus Arten, aus der Art der Bewirtschaftung der Grundstücke, der Felder. Also das ist eigentlich ein komplexes ja. Begriff, der vielleicht bei Ihnen auch als ein wenig gelöst ist. Oder ist nicht ja. Wir haben natürlich auch uns von Baumgutachtern Empfehlungen geben lassen, wo wir am besten welche Bäume pflanzen. Wir sind ja auch eine, äh, eine, eine Insel mit sehr viel Wind und äh, haben die Erfahrung gemacht, gerade im Norden äh, Rügens, wo die Windhäufigkeit besonders hoch ist, äh, lässt, lässt sich nicht jede Gehölzart äh, gut pflanzen. Hier lässt sich erstmal pflanzen, aber viele dieser neu gepflanzten Bäume, das betrifft auch gerade den Ahorn, äh, die mögen diese Häufig, diese starke Windhäufigkeit nicht. No, teď, ještě k das na... teď to úplně tak nesouvisí s tím krajním rázem, ale ještě bych chtěl podotknout, že se necháváme udělat také odborné posudky na to, jaké typy dřevin by se měly vysazovat, třeba vzhledem k silnému větru, který zvláště na severním území Rojany je. A třeba se tam nehodí tolik ten javor a, a podobně. Já bych, já bych to zkusila konkretizovat za vaši otázku. A zkusila bych jestli orgán ochrany přírody ve správním řízení, kdy dotčení k v krajině, to může být i vykácení, ale výstavba nové silnice, já jsem složila nějakého jestli v takovém správním řízení posuzuje podle zákona zásah do krajiny hrána. Měl to paragraf, jestli to musí dělat jo, pro vás teď. Jestli nějaký paragraf v zákoně mají i Německo, myslím, že takhle, že? Že o to vám šlo. Tak zkusíme takhle konkrétně. Jestli je to součástí toho správného řízení podle paragrafu, podle které své auf den landschaftlichen Charakters äh, ein Teil des Gesetzes oder irgendwo in einem Gesetz wird, äh, wenn es zu einem Verfahren kommt ja. und wenn zum Beispiel eine Straße irgendwo erweitert wird und der zuständige, die zuständige äh, Naturschutzbehörde sich dieses Verfahren einleitet, ja, ähm, ja ob, ob diese Eingriff in die Landschaft, bewertet wird und das es vor einem Paragraphen absteht, dass es wesentlich geregelt ist, dass es, absteht, also der landschaftliche Charakter sich äh, dadurch ändert. Der Eingriff in Natur und Landschaft muss ausgeglichen werden. Das ist im Gesetz geregelt. Das fängt ja. also vom, vom Straßenbau an, das geht über den Bauen neuer Siedlungen, Windkraftanlagen, also alles was also, einstellt aus. und äh, es, es war so bis vor, äh, vielleicht bis vor zehn Jahren, dass dieser Eingriff nach Möglichkeit an Ort und Stelle ausgeglichen werden sollte. Das ist jetzt aufgelockert worden. Also ich kann das durch auch. Durchaus als Eingreifer, der jetzt mein dort eine neue Stallanlage baut, auch an anderer Stelle ausgleichen. Wenn ich das Grund, wenn ich entsprechendes Land habe. to bylo si ustanoveno, takže to musí být provedeno na tom místě, kde došlo nějaký To bylo před lety. už je to volnější a už je možné tu provádět také na nějaké und bei Alleen, bei Eingriffen in Alleen gibt es einen sogenannten Alleenfonds. Äh, beim Land, da wird Herr Lehmann heute noch drüber sprechen. Das heißt, ich kann dann auch einzahlen in den Alleenfonds und äh, nach Jahren kann ich äh, mein Ding, wenn ich dann ein entsprechendes Grundstück habe, kann ich das Geld abrufen, äh, um an äh, einer Stelle, wo ich inzwischen Land äh, gekauft habe, ausgleichen kann. A také k tomu máme ten fond i o kterém bude hovořit dnes odpoledne pan doktor že Já mohu platit něco do toho fondu a třeba po letech, když získám nějaký pozemek, tak můžu zase získat z toho fondu nějaké prostředky právě na této účely, ale to se asi dozvíme, co to pomáte. Ještě tam jenom takový k tomuto tomu tématu. Jak je to teda s tou kompenzací, jestli je nutná nová výstavba, nebo teda je to finančně možná kompensace? To je právě, myslím, souvislosti s tím, ale fondem, paní kozáku, to si myslím, že můžeme naočit. Můžeme mít odrobně, že si speciální fond. Pára Kandaspan. Ja, ich bin auch fertig. Wenn Sie mir Fragen haben? Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr Ich habe mich Ich Ich